Guten Abend, meine Damen und Herren. Die neuen Zahlen vom Arbeitsmarkt haben die Diskussion um die Reformagenda 2010 weiter angeheizt. Regierungsvertreter forderten, die Pläne rasch umzusetzen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnte sie dagegen als Sozialabbau ab. Er will morgen Gegenvorschläge vorstellen. IG-Bauchef Wiese Hügel warnte Bundeskanzler Schröder, er spiele mit einem hohen Einsatz und sei selbst schuld, wenn es schiefgehen sollte. Nach der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit waren im April 4.495.200 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 112.700 weniger als im März, aber 471.100 mehr als im April des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,8%. 7,5 Milliarden Euro wird die Bundesanstalt für Arbeit voraussichtlich aus dem Staatssäckel brauchen. Dabei wollte Florian Gerster in diesem Jahr eigentlich ganz ohne Zuschuss von Hans Eichel auskommen. Aber da macht ihm die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit einen Strich durch die Rechnung. Im zweiten Halbjahr rechnet Gerster zwar mit einer Stabilisierung. Gleichwohl sind wir auch als Vorstand der BA, der ja eine Gesamtverantwortung hat für die für diesen wichtigen Teil der Sozialpolitik sehr einverstanden mit der Agenda 2010 und halten alles für zweckdienlich, dass diese Agenda möglichst ohne Abstriche und möglichst bald zur gesetzgeberischen Wirkung verhilft. Unterstützung aus Nürnberg also für den Minister für Wirtschaft und Arbeit. Clement räumt ein, es sind die schlechtesten Zahlen seit der Wiedervereinigung. Verständnis für Reformgegner hat er nicht mehr, denn... Diese Zahlen verdeutlichen äh, noch einmal, äh, die Zeit ist reif. Und wir können und wir dürfen uns nicht schuldig machen an einer weiteren Verschlechterung der Situation. Wir müssen eine Trendumkehr zu Wege bringen. Die Gewerkschaften aber machen weiter mobil gegen die Agenda 2010. Morgen wollen sie ihre Reformvorstellungen präsentieren. Nach der Devise Umbau statt Abbau. Richtung Kanzler heute offene Kampfansage. Wir wollen eine andere Politik, uns geht es nicht um Personen, uns geht es auch nicht um Koalition, sondern eine andere Politik. Und da arbeiten wir im Zweifelsfall auch mit der Opposition zusammen, weil zum Schluss, und das muss jeder wissen, entscheidet nicht die SPD alleine. Der Kanzler auf Wahlkampftour in Bremen nimmt es gelassen. Die Gewerkschaften seien ohnehin nicht alle einer Meinung und von seinen schärfsten Kritikern fordert er mehr Sachlichkeit. Die SPD-Linken fordern von Bundeskanzler Schröder weiterhin deutliche Abstriche von seinen Reformplänen. Sie verständigten sich jetzt auf gemeinsame Änderungsvorschläge zum SPD-Sonderparteitag am 1. Juni. Schröder verteidigt zur Stunde die Agenda 2010 auf einer dritten Regionalkonferenz seiner Partei, diesmal in Hamburg. Bundesgesundheitsministerin Schmidt will die Tabaksteuer anheben und mit dem Geld die gesetzlichen Krankenkassen entlasten. Schmidt sagte heute in Berlin, so könnten versicherungsfremde Leistungen wie das Mutterschaftsgeld aus Steuermitteln bezahlt werden. Der Plan würde die Tabaksteuer um 60 Cent pro Zigarettenschachtel anheben. Finanzminister Eichel lehnt eine Erhöhung ab. Regierungssprecher Ander erklärte, es gebe bisher noch keine abschließende Bewertung. Rentner müssen sich im nächsten Jahr möglicherweise auf eine Nullrunde einstellen. Die Bundesregierung prüft, die dann geplante Rentenerhöhung um ein halbes Jahr zu verschieben. Das Sozialministerium bestätigte heute, ein entsprechender Vorschlag der Rürup-Kommission zur Reform der Sozialsysteme werde geprüft. Entschieden sei aber nichts. Nach Angaben aus dem Gremium könnte eine Rentenanpassung erst 2005 den Beitrag dauerhaft um 0,2 Punkte mindern. Nach der Ernennung eines neuen obersten US-Zivilverwalters hoffen viele Iraker auf eine schnellere Normalisierung des öffentlichen Lebens. Der amerikanische Diplomat Bremer war gestern von US-Präsident Bush zum neuen Verwalter ernannt worden. Er wird in der kommenden Woche in Bagdad erwartet. Bremer soll mit dem bisherigen höchsten US-Repräsentanten im Irak, Ex-General Garner, zusammenarbeiten. Demonstration des irakischen Krankenhauspersonals, erste Pfleger, Krankenschwester. Trotz aller Hilfsmaßnahmen aus dem Ausland, das Gesundheitswesen ist nach wie vor eine Katastrophe. Das zweifellos eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Interimsregierung, die auf einer Konferenz Ende Mai gefunden werden soll. Einer der großen Exilpolitiker gab heute seine erste Pressekonferenz. Der 80-jährige Adnan Pacheci, liberal und weltlich, in den 60er Jahren Außenminister, ein idealer Kandidat für ein hohes Staatsamt, sagen Iraker. Vielleicht deswegen erklärte er mehrfach halte Distanz zu allen Parteien. Außerdem sagte er, diese Übergangsregierung muss gewählt und nicht von irgendjemanden ernannt werden. Am Montag hatte der amerikanische Zivilverwalter Ghana eigenmächtig die Mitglieder dieser Regierung festgelegt. Dem amerikanischen Außenministerium soll der rüstige 80-Jährige nahestehen, bekommt also nächste Woche einen Partner in Bagdad. Dann nämlich wird hier der Diplomat Paul Bremer erwartet, der neue Kopf der amerikanischen Zivilverwaltung. Jay Garner, der Ex-General, hat nicht viel geleistet als Zivilverwalter. Das Leben in Bagdad hat sich nicht verbessert. Alle hoffen jetzt auf Paul Bremer, der als Diplomat überdies hoffentlich mehr Fingerspitzengefühl mitbringen wird als der Ex-General. Deutschland wird sich nicht an einer Friedenstruppe im Irak beteiligen. Das habe Verteidigungsminister Struck heute im Kabinett erklärt, so ein Regierungssprecher. Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben. Auch einen Einsatz unter dem Dach der NATO schließe der Minister aus. Polen hatte gestern überraschend die Entsendung eines Korps mit deutschen, dänischen und polnischen Soldaten ins Gespräch gebracht. In der Affäre um angeblich verschwundene Kanzleramtsakten hält die Bundesregierung an ihrer bisherigen Position fest. Das erklärte Staatsminister Schwanitz heute im Bundestag. Danach sollen unmittelbar nach der von Altkanzler Kohl verlorenen Bundestagswahl 1998 Unterlagen verschwunden und Daten vernichtet worden sein. Die Bonner Staatsanwaltschaft dagegen zweifelt das entsprechende Untersuchungsergebnis des damaligen Sonderermittlers Hirsch an und will das Verfahren einstellen. Das Kanzleramt bleibt dabei. Ein wichtiger Teil der Leuna-Akten ist verschwunden. Große Datenmengen wurden vorsätzlich gelöscht. Schwere Vorwürfe gegen die frühere Kohl-Regierung. Die Bundesregierung hat sich damit heute nachdrücklich gegen die Bonner Staatsanwaltschaft gestellt, die in diesem 204 Seiten langen Vermerk die Kohl-Regierung entlastet und des mangels Tatverdacht einstellen will. Wir bestehen auch sicherlich von der Grundrichtung in dieser Stellungnahme auf der Sicht der Dinge, so wie wir sie bisher vertreten haben. Damit hält das Kanzleramt am Bericht seines Sonderermittlers Burkhard Hirsch fest, der in deutlichem Widerspruch zu den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft steht. Die Union verlangt bereits Konsequenzen. Das Mindeste ist, dass die Bundesregierung sich entschuldigt bei der Vorgängerregierung von Bundeskanzler Helmut Kohl, dass sie sich bei der CDU entschuldigt und dass sie vor allem für die Rehabilitierung der Mitarbeiter sorgt, die jetzt über vier Jahre mit strafrechtlichen Verfahren überzogen worden sind. Noch hat die Bundesregierung gegenüber der Staatsanwaltschaft bis Ende Mai Zeit, im Detail den Verdacht zu entkräften, sie habe aus politischen Gründen der Kohl-Regierung eine massive Datenvernichtung unterstellt. Zum zweiten Mal versucht die Justiz, das skandalträchtige Verfahren zu beenden. Nun stellt sich das Kanzleramt erneut gegen die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft. Ob sich die Staatsanwälte nach langen eigenen Ermittlungen davon beeindrucken lassen, ist heute Abend offen. In der Führungskrise der PDS macht Parteichefin Zimmer den Weg frei für einen Neuanfang. Nach zweieinhalb Jahren an der PDS-Spitze kündigte Zimmer an, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Nach ihren Vorstellungen sollte der gesamte Bundesvorstand zurücktreten, damit ein Sonderparteitag Ende Juni eine neue Führung wählen kann. Wieder eine Krisensitzung, Gabi Zimmer und ihre Ostlandesvorsitzenden. Nach fünf Stunden kein leichter Schritt für die noch Parteichefin. Erst Blumen zum Geburtstag und dann für viele überraschend ihre Entscheidung. Ich selbst bin heute in das Gespräch mit den Landesvorsitzenden hineingegangen und habe ihnen erklärt, dass ich gemeinsam mit ihnen den Parteitag vorbereiten möchte mit aller Kraft, damit dieser Neustart personell, kulturell. Politisch gelingen kann. Das heißt, im Klartext, ich selbst werde als Parteivorsitzende nicht wieder antreten. Die Krise in der Parteizentrale, ausgelöst durch Streit im Vorstand über ein Strategiepapier von Zimmer. Gegner, ihr Vize und ihr Bundesgeschäftsführer. Eigentlich ist es ein Flügelkampf Realpolitiker gegen Traditionssozialisten. Die Spitze auf einem Sonderparteitag komplett austauschen, fordern nun viele. Ein Comeback für Prominenz, Gysi dementiert, Biski schließt nichts aus. Ich bin ja vor zwei Jahren mit Überzeugung zurückgetreten, weil meine annähernd acht Jahre rum waren. Ich bin nicht dafür, dass die gleichen Leute so lange vorsitzen. Wenn ich es machen würde, dann sage ich in einer Notsituation für kurze Zeit, um aus einer Verlegenheit herauszuhelfen, aber nicht für lange. Zimmers Abgang sicher über das neue Personaltableau wird noch gestritten. An der Parteibasis hätten wohl viele gerne einen kompletten Neuanfang. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Jakob, hat eine zunehmende Kontrolle der Bürger kritisiert. So würden immer mehr Telefonüberwachungen angeordnet, sagte Jakob, der seinen Bericht für 2001 und 2002 an Bundestagspräsident Thierse übergab. Insgesamt werde dem Datenschutz in Deutschland nicht der Stellenwert eingeräumt, der ihm als Garant von Bürgerrechten zukommen sollte. Immer öfter sitzen die amtlichen Lauscher mit in der Leitung. Im letzten Jahr gab es 22.000 Telefonüberwachungen, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Datenschutzbeauftragte kritisiert, dass so schleichend eine Überwachungskultur entstehe. Er hat Zweifel, dass das Abhören wirklich immer nötig und effektiv sei. Kein Mensch weiß, zu wie viel Verurteilen hat es denn eigentlich geführt. Wie viele andere unbescholtene Bürger waren denn auch von den Abhörmaßnahmen mit betroffen? Es weiß auch niemand, ähm, was die ganze Geschichte gekostet hat und in welchem Verhältnis sie letztlich zu dem Ermittlungserfolg steht. Ein weiteres Problem ist für den Datenschützer die DNA-Analyse. Er fordert ein klares Verbot der Verwendung von Gentests, zum Beispiel durch Arbeitgeber oder Versicherungen. Auch beim genetischen Fingerabdruck, immer häufiger benutzt bei der Verbrechensbekämpfung, mahnt er zur Vorsicht. Der Katalog der Straftaten, der DNA-Speicherung erlaube, dürfe nicht ausgeweitet werden. Gegen solche Überlegungen habe ich erhebliche Bedenken, Immerhin wird hier in den Kernbereich der Privatsphäre eingegriffen. Keine Einwände hat der oberste Datenschützer gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Terrorismusbekämpfung. Ihm gefällt, dass die Sicherheitsgesetze auf fünf Jahre befristet sind. Und es ist beinahe ein Gütesiegel, wenn er sagt, dass die Balance gewahrt werden konnte zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und den Sicherheitsinteressen des Staates. Die Bundesregierung will die Rechte der Verbraucher stärken. Das Kabinett verabschiedete heute den von Ministerin Kühnerst vorgelegten Aktionsplan Verbraucherschutz. Schwerpunkte sind unter anderem die Lebensmittelsicherheit und neue Kundenrechte in der Telekommunikation und bei Finanzdienstleistungen. So sollen die Bürger künftig bereits bei einem Verdacht auf Gesundheitsgefahren vor Produkten gewarnt werden. Die Verbraucherzentralen begrüßten die Initiative zwar, kritisierten sie aber zugleich als zu unkonkret. Weltweit sind an der Lungenkrankheit SARS inzwischen mehr als 6800 Menschen erkrankt. Die Zahl der Toten stieg auf 495. Besonders betroffen bleibt China. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass sich SARS durch zurückkehrende Wanderarbeiter aus der Hauptstadt Peking auch in armen ländlichen Regionen Chinas verbreiten könnte. Sorgfalt ist überlebenswichtig für Pekings Mediziner und Pflegepersonal. Ein Fünftel der SARS-Patienten sind Krankenhausmitarbeiter. Und die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter. Chinas Hauptstadt meldet bis heute 2049 Fälle. Drei Menschen sind allein seit gestern an der Lungenkrankheit gestorben. Nacht für Nacht bringen Spezialambulanzen SARS-Patienten aus der Stadt in ein neues Militärhospital vor den Toren Pekings. Mit Tempo 100 jagen die Kolonnen durch die Dunkelheit. Die ohnehin völlig verunsicherte Bevölkerung soll nicht zusätzlich beunruhigt werden. Die neue Klinik wurde in nur einer Woche buchstäblich aus dem Boden gestampft. Ärzte und Schwestern der Volksbefreiungsarmee haben hier das Kommando. General Zhang schwärmt von der patriotischen Mission an der Virenfront. Das SARS-Virus gilt inzwischen als Volksfeind Nummer 1. Nur auf Monitoren und aus gebührendem Abstand darf die ausländische Presse sich vom unerreichten Standard im neuen Hospital überzeugen. Das Gelände selbst ist Sperrgebiet, aber kein Isolierungslager, betonen Regierungsbeamte. Wer immer sich in China um SARS-Kranke kümmert, hat Heldenstatus. Steuerfreie Prämien sollen ermattete Mediziner bei der Stange halten. Unermüdlich müssen sie bleiben. Der Höhepunkt der Epidemie wird für frühestens Mitte Mai erwartet. Entschlossenheit und Zuversicht, die sars epidemie doch noch in den Griff zu kriegen. Tatsächlich droht die Seuche, das marode und völlig überforderte Gesundheitssystem förmlich zu erdrosseln. Propaganda und Wirklichkeit klaffen immer weiter auseinander. Deutschland ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft verlor heute das Viertelfinalspiel im finnischen Turku gegen Kanada in der Verlängerung mit 2 zu 3. Am Ende jubelten heute die Kanadier. 37 Sekunden waren in der Verlängerung gespielt. Da beendete das 3 zu 2 eine dramatische Eishockeypartie. Die Mannschaft von Bundestrainer Hans Zach war heute gleichwertig gegen die Startruppe aus Nordamerika. Nach drei Minuten erzielten die Kanadier den ersten Treffer. Nach dem zweiten Abschnitt hieß es 2 zu 0. Doch die Deutschen kamen in Turku heute noch einmal zurück. Lasse Koppitz und Daniel Kreuzer sorgten im Schlussdrittel für den kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. 2 zu 2, es gab Verlängerung. Deutschland in dieser in Unterzahl wegen eines Fouls von Daniel Kunze. Das 3 zu 2 von Kanada beendete den Traum vom Halbfinale. Und hier nun die Lottozahlen. 9, 12, 13, 25, 29, 33. Zusatzzahl 31, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 2, 6, 5, 4, 6, 5, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 1, 1, 6, 2, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Über Europa hat sich heute ein seltenes Naturereignis abgespielt, eine Mini-Sonnenfinsternis. Am Vormittag schob sich der kleine Planet Merkur für wenige Stunden an der Sonne vorbei. Dabei verdeckte der rund 90 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Himmelskörper 0,0004 Prozent der Sonnenscheibe. Erst im Jahr 2016 kann der Merkurtransit, der zu den Sonnenfinsternissen zählt, erneut beobachtet werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. Mai. Im Laufe des Tages kommt von Frankreich ein Tief auf uns zu. Mit diesem Tief gehen Wolken einher und unbeständiges Wetter ab Freitag. Mit Gewittern muss gerechnet werden, da warme Luft aus dem Mittelmeerraum auf kühlere Luft aus dem Norden prallt. Heute Nacht gibt es kaum Wolken, am Vormittag scheint noch in weiten Teilen die Sonne. Nur in Baden-Württemberg, im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind einige Wolken zu sehen. Gegen Nachmittag ziehen im Süden und Westen dichtere Wolken auf, die örtlich bis in die Nacht für Schauer und Gewitter sorgen können. Der laue Wind dreht von Südost auf Südwest. Sollte es Gewitter geben, entwickeln sich starke Böen. Heute Nacht sinken die Werte auf 5 bis 17 Grad, am Tag 17 Grad auf Sylt und 30 Grad an der Isar. Die Aussichten. Am Freitag ist es nur im Nordwesten locker bewölkt, ansonsten gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Am Samstag ist es im Norden freundlicher als im Süden. Am Sonntag muss vor allem im Westen und Süden mit Schauern und einigen kurzen Gewittern gerechnet werden.